Wagen Sie mal als zweiter Auftritt, dass dann die erste Hälfte, nach der ersten Hälfte dann schon geht, aber es ist toll, dass Sie noch dabei sind. Ich möchte Ihnen heute etwas über das Projekt Mer City CityMap erzählen. Herr Eichhorn hat ja erwähnt, dass es hier um AR und VR geht. Ähm, der AR-Bereich ist in unserem Bereich ein bisschen kurz. Äh, wir, uns geht es eher darum, wie man sozusagen dieses Gerät, was jeder in der Hand hat, und das hat äh, Sebastian, ne, oder so, äh, Sebastian sehr schön erzählt, jeder Schüler hat so ein Ding. Also wirklich jeder. Nicht jetzt so ein Smartphone, aber halt, äh, also nicht kein iPhone, sondern halt ein, äh, ein anderes Google-Phone. Äh, ist egal, aber jeder verwendet sowas und da war schon die Idee, wie kann man sowas gewinnbringend im Unterricht einsetzen. Das war so die Idee. Ähm, das Ganze ist ein Projekt äh, integriert in ein EU-Projekt äh, Mobile Mass Trails in Europe. Da haben wir verschiedene Spanien, Portugiesen dabei, äh, Ingenieurbüros, also Ingenieurhochschulen haben wir. Wir haben ein Start-up dabei, wir haben in Nitra und wir haben Franzosen von der Universität Lyon dabei. Und die ersten Anfänge, die habe ich vor sechs Jahren gemacht, unter anderem mit Hilfe von Studium Digitale. Also die haben sozusagen angefangen uns zu fördern, erste Fördergelder bekommen, aber richtig los ging es eigentlich erst so vor zwei Jahren. So, hier kurz, wie wir aufgebaut sind, also das ist wirklich ein EU-weites Projekt, und ähm, auch hier vor Ort ist es so, dass ich das nicht alleine mache, sondern wir sind ein ganzes Team hier von Leuten, die hier mitarbeiten. Wir haben ähm, Simone, sie ist auch heute hier, ähm, sie ist Doktorandin bei mir. Wir haben ähm, Jörg, der sich um diese Projektabwicklung kümmert. Daniel ist Informatiker, also informatik Informatiklehrer. Ähm, dann haben wir Martin, der ist Mathematiklehrer, der sich also hier von der mathematischen Seite einbringt. Und, es ist kein Klischee, wir haben einen russischen Programmierer. Ja, äh, Ivan Guryanov, ja, äh, mit, dem, mit dem ich übrigens auch die Seite Fußballmathe.de mache. Nur so, dass, dass Sie das wissen. Ja, also mit diesem Team arbeiten wir an, an diesem Projekt. Ähm, jetzt geht es raus. Ja, äh, für uns ist wichtig, Unterricht findet ja in der Regel im Klassenraum mit Blickrichtung nach vorne statt. Wir wollen das mal ändern, wir wollen rausgehen. Ja? Und ähm, wenn man rausgeht, kann man natürlich neben Mathematik auch immer kulturhistorische Bezüge herstellen und bei uns steht immer der Anwendungsbezug im Mittelpunkt. Ja? Wenn man im Klassenzimmer, dann ist es ja eher so die, die, Letzte, die erste Grunderfahrung von, von Winter, wo er sagt, äh, ich möchte gern dass die Kinder die Struktur der Mathematik kennenlernen, gehen wir, nehmen wir jetzt die dritte winterstück vor und er sagt, die Anwendung von Mathematik. Also wir unterrichten, wir wollen nicht, dass die neue Mathematik kennenlernen. Kann man auch machen, aber bei uns steht im Fokus die Anwendung von Mathematik. Und zwar äh, Anwendung im Kontext des mathematischen Modellierens. also Das, was eigentlich die Menschen jeden Tag machen, wenn sie Mathematik anwenden. Ja, und Mathematik draußen hat viel mit Messen, Raum und Form, Daten. Modellieren, argumentieren, Kooperation, Problemlösen und Darstellen zu tun. Eigentlich alles diese Kompetenzen, wir haben es heute schon gehört, die im Bildungsbereich, gerade im Mathematikunterricht, eine große Rolle spielen. Ja, also gerade dieses Darstellen von Daten, ja, das Argumentieren, dass ich begründe, warum messe ich jetzt die Daten so, warum nicht anders, das muss ja ausgehandelt werden in einer kleinen Gruppe. Jetzt werden Sie nicht alle wissen genau, was mathematisch Modellieren ist. Ich möchte Ihnen kurz äh, etwas dazu erläutern. Also normalerweise findet es im Klassenraum statt. Man bekommt ein Bild und einen Text und muss aus, wie eine Art Textaufgabe, aber oft oder sollte immer mit Sachbezug sein, also eine Aufgabe, wo man auch wirklich was an der Sache lernt. Das ist immer wichtig. Sonst ist es nur eine reine Textaufgabe, die austauschbar ist. Ja, also äh, Beispiel, äh, wir haben hier so einen Container und... Ähm, die Frage ist, wie viel Liter Erde kann ich in diesen Container füllen? Ja, so, da habe ich hier Daten angegeben, die Höhe ist angegeben, hier die Länge, die Breite. Und äh, ja, dann ist nicht angegeben, was das für ein Körper ist, sondern da geht es jetzt darum, ja, es ist, ist ein Prisma und dann muss ich die Grundfläche bestimmen, mal der Höhe, obwohl es eigentlich gar keine Höhe ist, sondern es ist eine Breite. Also man muss ja viele äh, Denkvorgänge äh, durchführen, die so, wenn man ein normales Prisma aussieht, gar nicht der Fall ist. Ja, ähm, ist ja auch recht nett. Manche, manchmal geht es dann so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gar keine Daten angegeben, sondern ich muss mir die Daten irgendwie selbst ermitteln. Aus einem Bild, das ist ein beliebtes Bild hier, das ist Jörg, Da haben Sie auf dem anderen Bild schon gesehen. Er hat hier einen, unseren berühmten, unseren berühmten, Folding-Ruler, ja, also ein, ein Zollstock, das ist das Wichtigste bei uns bei MyCityMap. Ja. Den brauchen wir neben dem Handy. Ohne das funktioniert das Projekt nicht, denn damit kann man super messen, auch Höhe, hohe Dinge kann man gut messen, weil wenn man Maßband nur nimmt, dann fällt es ja runter, da kann man also nichts hohes messen. So. ja, Aber man sieht schon, das Problem ist jetzt hier, diese Länge verzerrt sich ganz anders als diese in so einem Bild. Die Höhe ist auch ganz anders, das heißt, die Ergebnisse werden völlig falsch sein. Ja, dass man hat dann seine Idee irgendwie, ja, ich komme da auf ein Prisma, aber was letztendlich rauskommt, ist schwierig. Also, da haben wir gesehen, solche Aufgaben werden leider oft verwendet, da muss man irgendwas abschätzen. Im Grunde sind die Ergebnisse, die die Schüler dann rausbekommen, haben so einen Range, dass sie als Lehrer überhaupt entscheiden können, auf Anhieb ist das Ergebnis richtig oder falsch. Sie müssen sich immer mit der Schülerlösung ganz konkret auseinandersetzen, dass das funktioniert. Ja? So, wir wollen aber mehr. Ja? Wir wollen, dass die Schüler rausgehen. Wichtigste ist, dass die Aufgabe aus dem echten Leben entspringt. Ja, das heißt, irgendwo da draußen ist was, wo ich was ausrechnen kann da dran. Wir hatten äh, vor Jahren, muss ich gucken, wie sind wir jetzt in anderen Gebäude, wahrscheinlich ist der AFE-Turm da gewesen, ja, ein AFE-Turm, der wurde gesprengt und dann äh, war die Frage, wie lange dauert es eigentlich, äh, bis dieser ganze Müll abtransportiert ist. Ja, dann haben wir einen Wettbewerb gestartet, die Schüler haben dann gerechnet und so weiter. Das war so eine richtige Aufgabe und die waren recht gut, die Schüler. Genauso gut wie die Firma, die lagen nämlich um 50 Prozent oder eigentlich um 100 Prozent daneben. Das hat nämlich doppelt so lange gedauert wie ausgerechnet, weil da wurde noch eine Bombe gefunden. Es ist explodiert irgendwie nochmal dazwischendurch und deswegen hat es so lange gedauert. Also auch Mathe hilft da nicht immer, aber man muss hier irgendeine Abschätzung machen. Die Firma muss ja irgendwie eine Abschätzung machen, was das kostet. Also irgendwas müssen die ja tun. So Und wichtig ist, dass man den Aufgabenkontext nachprüfen kann. Also dass heißt, ich kann hingehen kann nachprüfen. Es ist nichts Gestelltes. Oft sind Textaufgaben im Mathebuch gestellt. Ich finde es so toll, da irgendwie, wofür oh, brauche ich 43 Millionen? Ja, weil da irgendwie so eine Aufgabe ist, dann wird eingekauft und dann es ist so blöd. Ja, sondern wir haben wirklich Aufgaben, die man nachprüfen kann. Das sind manchmal auch nicht. Vielleicht ist das Leben tauglich, aber man kann es nachprüfen. Also, hier ein Stein. Man soll die Masse dieses Steins bestimmen in Camps Bay. Das Schöne bei diesem Projekt ist, Sie kommen in der ganzen Welt rum und können überall Aufgaben anlegen. Und hier war ich an dem Strand und habe mir gedacht, Mensch, wie schwer ist eigentlich dieser Stein? Und ich habe mir deswegen das für Sie rausgesucht, weil dieser Stein hat jetzt keine spezielle Form. Ja? Also manche sehen in dem vielleicht einen Zylinder, manche eher einen Quader, manchmal ein Prisma, manche, naja, vielleicht. Kugelförmig, okay, das vielleicht nicht, aber so. Und äh, je nachdem, wie Sie den Stein sehen, wählen Sie ein unterschiedliches Modell für sich. Und je nachdem, welches Modell Sie haben, müssen Sie auch andere Daten nehmen, um das überhaupt zu berechnen. Also jemand, der, der sagt, das ist eine Kugel, braucht hier nur einen Radius bestimmen. Dann hat er das Volumen der Kugel und mal der Dichte, die wir halt noch angeben. Ja. Ein Zylinder braucht wieder andere Daten, beim Quader noch mal andere Daten. Oder hier die Schüler, hier ist die Fläche, das ist eine sehr einfache Aufgabe, Fläche von den Trapez soll bestimmt werden. Und die Schülerinnen und Schüler messen hier gerade eben die Höhe von dem Trapez durch und bestimmen dadurch die Fläche vom Trapez. Die Idee, also wir schicken Schüler raus, ist in den 80er Jahren entstanden, also eigentlich gar nichts Neues. Ja. Ähm, in Monash, an der Monash University in Melbourne, da sind die rausgegangen. Was ist eigentlich ein math ist eigentlich nichts anderes wie eine Sequenz von Aufgaben. Also man kann auch, wenn man jetzt in der Unterrichtsgeschehen drin ist, sagen, lernen an Stationen oder so. Wobei wir eben, wie gesagt, üben an Stationen, würde ich es dann eher sagen, in der Umgebung, einer festgehaltenen Route. Und ich habe irgendeinen Guide. Also hier jetzt, wir haben den auch noch in... Papierform, so eine Art Guide hier und da sind dann die Plätze verzeichnet, wo diese Aufgaben sind und dann läuft man zu diesen Plätzen hin und löst diese Aufgaben. Da sagen Sie zu Recht, das hat ja gar nichts mit Elektronik zu tun. Erstmal, ja das stimmt natürlich, ähm, die Lösungen werden ja da festgehalten und zwischen 5 und 15 Minuten, manchmal sogar 30 Minuten und die haben sich damals nicht nur um Schulstoff orientiert, das ist ja auch wie gesagt die alte Version. Nicht nur für Schüler und auch nicht nur von Lehrern, sondern für jeden eigentlich gedacht. Also jeder kann da mitmachen. Aber es ist natürlich so, ähm, wir wissen, dass die Schüler mit neuen Technologien arbeiten wollen. Wir wissen, wir brauchen Authentizität, wir wissen äh, aus den Forschungen oder auch, ähm, dass der Körper eine unwahrscheinliche Rolle spielt, auch beim Lernen von Mathematik. Man glaubt das erstmal nicht, denkt, Mathematik das ist sehr abstrakt, ja, aber die Anfänge sind halt mal anders. Ja, also ich kann äh, Mathematik nicht denken, ohne das mit dem Körper vorher mal gefühlt zu haben. Ja. Das funktioniert ganz, ganz schlecht. Und eigentlich gar nicht. Ja, Sie haben mit den, Zarten, mit den Fingern angefangen zu zählen. Natürlich wird es irgendwann abgelöst, das ist schon klar. Ja, aber das sind die Beginn, <lacht> das ist der Anfang. Und wir reden ja von Schülern von Klasse 1 bis Klasse 12. Wir reden nicht von Studierenden, obwohl es denen auch viel Spaß macht. So, äh, dann Emotionen, Interesse, also das ist auch nachgewiesen hohe Emotionen, also positive Emotionen fördern das Lernen. Und wenn wir da rausgehen, kriegen wir positive Emotionen. Ja? Und wir haben natürlich Synergieeffekte. Die ganzen mass trails die in den 80er Jahren entstanden sind, sind super Aufgaben, nur die kennt niemand. Niemand kennt die, nicht weil die nicht Englisch können, die deutschen Lehrer oder die Französischen, sondern weil sie einfach keiner mehr kennt. Die sind weg, die sind verschüttet. Ja, also auch hier neue Technologien verwenden, um das Ganze zu machen. Also, ich hab, ähm, wir haben dann uns Folgendes überlegt. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, ähm, äh, der ein Webportal hinterliegt, ja? Und äh, in dieser Datenbank haben wir derzeit weit über 3.000 Aufgaben schon drin, weltweit, in verschiedensten Sprachen, ja? in verschiedensten Ländern. Ähm, diese Aufgaben kann man dann hier und kann man dann zusammenklicken, zeige ich Ihnen auch gleich, äh, und sich eine Trail zusammen basteln. Natürlich ist es geschickt, wenn diese Aufgaben jetzt nicht in verschiedenen Ländern sind, sondern natürlich in der Nähe vielleicht um die Schule, wo man den Trail machen möchte. Und dann generiert das System sofort so einen Plot mit den Pins, wo diese Aufgaben sind. Also auch allein das ist schon eine Arbeitserleichterung für die Lehrer. Jetzt wird es noch besser. Jetzt kann man das Ganze sich in der App hochladen. Also diese ganzen Aufgaben sind in der App dann drin und diese Pins erscheinen dann hier auf meinem Bildschirm grün heißt mit Stern heißt super gelöst, gelb mit Hacken bedeutet, naja, einigermaßen gelöst und rot heißt aufgegeben und blau heißt, das ist meine nächste Aufgabe. Zeige ich mir aber gleich noch. Also wir haben sozusagen drei äh, Sachen, wobei man das nicht braucht unbedingt, sondern man kann auch nur das nehmen und schreibt halt auf einen normalen Block. Also damit sind wir eben schon in der elektronischen Welt. Und wie gesagt, diese App ist, läuft auf iOS und auf Android Windows Phone haben wir jetzt mal ausgeklammert. So, also die Grundidee, die Aufgaben sind auf einer Karte verzeichnet. Hier sehen Sie jetzt gerade die Weltkarte. Wenn ich mich dann reinzoome sozusagen, ja, dann bin ich hier jetzt am Campus Westend und äh, Sie sehen hier verschiedenste Aufgaben. Das sind die blauen und diese roten Pins. Das sind sogenannte fertige Trails, die irgendjemand angelegt hat. Ich weiß gar nicht, wer. Also ich könnte es nachschauen, aber ist mir erstmal egal. Ja, ähm, sondern die, die kann man halt dann, wenn man sich interessiert, kann man sie danach gucken und ähm, man kann sich die Aufgaben auch anschauen im Portal. Also das heißt, wenn ich mich als Lehrer für irgendeine Aufgabe interessiere, klicke ich auf diese Aufgabe, dann geht so eine Vorschau auf. Ja, die sehen Sie, auch wenn Sie sich nicht registriert haben im Portal. Also das ist völlig offen dagegen. Die rechte Seite sieht man nur, wenn man sich registriert hat, aber zum Registrieren genügt ein Fake-Name und eine E-Mail-Adresse. Ja, aber letztendlich wollen wir ja kooperieren, deswegen hat sich auch eigentlich kaum jemand mit Fake-Namen angemeldet. Ähm, auf dieses Ampelsystem gehe ich gleich noch ein, also es ist hier, ja, steht halt, das ist hier Westend, zwei Sitzbänke, wir gehen später auf die Aufgabe ein, äh, man gibt die Lösung Kilogramm an, das ist auch immer noch ganz wichtig, dass das dabei steht, weil sonst äh, gebe ich es vielleicht in Tonnen an oder in äh, Gramm und da weiß die Maschine natürlich nicht, was wir da gerade angegeben haben. Also ich kann die Aufgabe durchlesen, kann dann hier runter scrollen und mir noch weitere Sachen anschauen. Dann ist wichtig, die Aufgaben sind immer so gestellt, dass man sie nur vor Ort lösen kann. Also Sie können nicht aus dem Text und dem Bild, Also Sie haben sehr viel Erfahrung und Sie kennen sich in der Gegend aus, die Aufgabe lösen. Sie müssen dort sein. Ja, wir hatten es früher so gelöst, dass wir wirklich die Aufgabe nur aufgehen haben lassen, wenn man wirklich vor Ort ist. Durch GPS-Technik geht es ja. Das Problem ist nur, dass jetzt zum Beispiel in Frankfurt die GPS-Signale oft nicht so genau sind, wegen den Hochhäusern zum Beispiel, Dann geht die Aufgabe nicht auf und so. Und letztendlich ist es auch egal. Ich meine, die Schüler wollen die Aufgabe lösen und wollen dahin gehen, ja? so. Also hier, die Aufgabe werden sie jetzt hier nicht lösen können. Da haben sie keine Chance. Sie wissen, sie kennen die Maße hier nicht, ja? also das funktioniert nicht. Ja, wenn ich Ihnen jetzt vielleicht da so ein Ding hinstellen würde, dann wird es vielleicht gehen, aber sonst eigentlich, weil sie die Tiefe da gar nicht kennen, also das wird nicht funktionieren. Dann haben wir das so programmiert, dass die Aufgabentexte einmal auf dem Smartphone sind und dann braucht man kein Internet mehr. Also dann kann man auch in die Wüste gehen oder in Taunus, ja oder wo auch immer, das spielt keine Rolle. Sie können das lösen, wenn da Aufgaben sind. Die müssen sich vorher angelegt haben. Das ist wichtig. Ja, GPS braucht man, sonst weiß das Gerät nicht, wo sie sind. Um sie dann dahin zu führen. Natürlich, wenn man die Gegend gut kennt, braucht man auch das GPS-Signallicht, dann kann man dahin laufen. Ähm, also, vielleicht ganz gut. Hier, so sieht sozusagen die Aufgabe aus im Display des äh, Smartphones. Hier ist sozusagen nochmal die Aufgabe gekennzeichnet. Hier vorne, das ist die Aufgabe Nummer drei, dritte Aufgabe, die ist hier gekennzeichnet. Und das ist sozusagen das Ausdruck, was das System automatisch generiert, wenn ich mir diese ganzen Aufgaben zu einem Trail zusammengeklickt habe. Das ist für einen Lehrer keine Arbeit. Es war früher mühevoll, also auch in den Anfang von Internet 1.0 und wo Google angefangen hat, haben Leute wirklich die Pins hingesetzt an verschiedenen Aufgaben auf die, auf die Google Map und haben die dann zur Verfügung gestellt. Das war toll. Wir ja, haben auch noch Studenten von mir gemacht, wo ich noch in Weingarten an der Hochschule war. Und ähm, war aber wahnsinnig viel Arbeit. Und das System, weil eben das Bild heutzutage, wenn sie GPS-Lokation haben, hat ja sofort die GPS-Daten drin. Das heißt, das System erkennt sofort, wo sie das Bild gemacht haben, setzt da den PIN hin und damit ist die Sache erledigt. Also es klappt ja. sofort. Es können Hinweise und Hilfen über Apps abgerufen werden. Also das heißt, ähm, Klar, ich meine, es ist immer so, wenn Sie Hinweise geben, dann können Sie nur Hinweise in die Richtung geben, wie Sie gerade denken als Lehrer oder Lehrerin. Äh, Sie wissen aber nicht, wie der Schüler denkt. Da hat man natürlich ein Problem, das ist ganz klar. Das kann man nur über sozusagen KI lösen, das ist aber für dieses Projekt jetzt nicht angedacht. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da über das Ziel hinausschießt. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Lösung wird, über die, wird von der App überprüft. Ja, also Und zwar, wie wird die überprüft? Es ist so, dass wir... Lösungsintervalle anbieten, je nachdem, wie man das macht. Ich erkläre es gleich noch, wie das funktioniert. Und dann sagt er hier, okay, Lösung 5,5 ist okay. Ja, und dann gibt es halt hier ein paar Punkte. 81 Punkte habe ich jetzt hier bekommen. Ja, also man kann auch Punkte ausschalten. Aber ich werde Ihnen da Forschungsergebnisse vorstellen. Ohne Punkte ist die App praktisch, man kann sie machen als Erwachsener, aber als Schüler verwendet man sie nicht. Was für Antwortformate haben wir derzeit exakte Lösungen, das heißt, manchmal gibt es wirklich exakte Lösungen, also wenn man jetzt eine Anzahl für die für die, erste, für die zweite Klasse, wie viele Fenster hat das Haus. Ja, ich meine, das ist ja auch schon mal eine Herausforderung beim IG Metallhaus, da die Anzahl der Fenster zu bestimmen, auch wenn es hier muss man multiplizieren, aber da, da kriegt man eine exakte Zahl raus. Ja. Dann Multiple Choice, das heißt, da kann der Lehrer ein paar Auf äh, Lösungsvorschläge machen. Man kann auch mehrere richtige eingeben, dann muss man auch alle Richtige anklicken, also nicht nur ein was richtig. Äh, das ist die meistgenutzte, denn Messen ist immer mit Fehlern behaftet. Das heißt, wenn wir zwar jetzt die Fläche des Tisches bestimmen sollten, kriegen wir definitiv unterschiedliche Ergebnisse raus. Und wahrscheinlich sogar relativ großer Fehler, den man erst gar nicht denkt. Ja, und das fangen wir natürlich ab, indem wir halt dann einfach sagen, okay. Hier, den kann ich sehr genau messen, aber 5 oder Millimeter gebe ich auf jeden Fall Plus, Minus, Länge auch. Und schon habe ich meine einfachste Fehlerrechnung, Intervall, wo ich das zugestehen kann. Und wir haben als vierte Antwortmöglichkeit äh, GPS-Signal äh, äh, oder Positionserkennung. Wir haben nämlich Aufgaben, die da heißen, äh, laufe ein gleichseitiges Dreieck mit der Länge 60 Meter. Also wo jede Seite 60 Meter lang ist und dann ist man irgendwo auf dem freien Feld und setzt halt Pins an den Stellen, wo man denkt, da ist das jetzt richtig, dass das ein gleichseitiges Dreieck wird oder, wenn Ihnen der Begriff gleichseitiges Dreieck jetzt nicht sagt, einfach die Mitte von zwei Landmarks. Also nehmen wir an, Sie sollen jetzt hier zwischen dem Urbaum da auf der Senkenwerkanlage und dem Messeturm die Mitte finden. Ja, dann kann man hinlaufen, stellt man sich hin, muss man gucken und dann drückt man auf den Knopf und dann sagt einem das System, ob man richtig liegt oder nicht. Als fünfte Möglichkeit, ähm, die ist noch nicht drin, ist ein äh, Lückentext gedacht. Ja, äh, Da hängen wir aber gerade noch an der Erkennung, wie die Schüler so recht schreiben. Ja, das ist immer ein wenig schwierig, wenn dann da, also da werden halt, werden halt Sachen dann... Ja, da müsste man sozusagen den Computer das laut vorlesen lassen, dann müsste das erkennen, ja, was die da eigentlich gemeint haben. Da, sind st da, st da stecken wir dann so drin. Ja, also wir haben da in der ersten Klasse oder der zweiten, selbst in der sechsten oder siebten, wenn man, wir haben nun mal auch hier nicht nur Gymnasalklassen zu Besuch, sondern eben auch Hauptschulklassen. Die tun sich da einfach schwer, was Rechtschreibung angeht. Äh, trotzdem wissen sie, was gemeint ist. Ja? Also ähm, das ist äh, klar. So, wie funktioniert so ein Feedback? Nehmen wir mal an, die Antwort wäre 42. Ja? Wir alle haben es gelesen, ja? deswegen äh, erlaube ich mir, diesen Spaß zu machen. Also 42 Quadratmeter soll es jetzt mal sein. Natürlich äh, ist es hier nicht genau und dadurch ist es so, dass wir äh, so ein Intervall für richtige Lösungen, wie, ist, wie wir dieses Intervall bestimmen, wie ich es gerade beschrieben habe, wir geben den Messfehler vor und variieren dadurch das Intervall. Jetzt ist es aber so, es kann natürlich auch verschiedene Modelle genommen werden. Jetzt müssen wir die, auch die anderen Modelle durchrechnen und geben das hier an. So, dann sagen wir noch, Aufgaben sind gerade noch okay. Und dann haben wir uns entschieden, alles andere ist falsch. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn ich hier jetzt 4 angebe oder 4,2, ist sage eigentlich auch, wahrscheinlich hat er nur einen Einheitenfehler gemacht, der Schüler. Ja, aber dann... Kriegen die auch einen Hinweis? Also, sagen wir, hier schauen wir deine Einheiten nach und so weiter. Da haben wir noch, sind wir noch nicht so weit, dass wir das auch abfangen können. Da müssten wir es auch bei 420 machen, bei 4200. Also, das führt ja dann sehr, sehr weit, um das Ganze zu äh, lösen. So, ähm, hier sieht man also sozusagen mal hier die, die, die App nochmal hier mit den verschiedensten äh, Möglichkeiten, die man da hat. So, ähm, es ist so, dass wir öffentliche Aufgaben haben. Und private Aufgaben, das ist der Unterschied. Öffentlich heißt, die werden auch gereviewt von einem Spezialistenteam, von einem Expertenteam und die kann dann auch wirklich jeder sehen. Die haben also auch eine gewisse Qualität. Die privaten, da kann man irgendwas machen, das interessiert uns kaum, außer es sind halt irgendwelche Bilder, die man nicht verwenden darf. Aber sonst äh, darf, kann da jeder das zurechtstellen Und Sie können auch Ihren Schülern oder Ihren Schülerinnen oder beim Junggesellenabschied oder sonstiges diesen Trail jemandem zur Verfügung stellen über einen Code. Das funktioniert. Ja, aber entscheidend ist nicht der Partizipationsgedanke. Wir wollen, dass möglichst viele öffentliche Aufgaben entstehen. Öffentliche Routen, die dann wieder weiterverwendet werden können. Wir haben dann Aufgaben, Aufgabenblätter, die die Schüler verwenden, ja, und mit denen geht man dann wieder in den Unterricht und könnte dann hier weiterarbeiten. So, ähm, bisherige Forschungsergebnisse. Ähm, es scheint eine gute lehr lernmethode zu sein. Ähm, deswegen scheint, weil wir haben zwar Untersuchungen durchgeführt, die noch nicht so sind, dass wir es jetzt hier wirklich zeigen wollen. Was wir, was ein indonesischer Stipendiat von mir herausgefunden hat, ist, dass das sehr motivierend ist. Also wir haben diesen Desi and Ryan Self Determination Index verwendet. Ja, und das ist also so, wenn die indonesischen Schüler sind so im Bereich, der geht von minus 18 bis plus 18, minus 18 ist absolut unmotiviert, plus 18 ist top motiviert. Der indonesische Schüler ist in der Regel bei minus 2, 3. Und die waren, während sie das gemacht hatten, immer bei fünf, sechs. Also das fanden wir ziemlich gut. Auch noch ein Jahr später, wenn sie das Projekt wieder gemacht haben, war also kein Neuigkeitseffekt, sondern die kannten die Software, haben wieder diese Trails durchgeführt, war also sehr gut. Wir hatten also hier sehr hohe Motivation. Wir konnten auch feststellen, wenn Schüler diesen Trail verwendet haben, also gerade bei speziellen Thementrails, das heißt also zum Zylinder, Klasse 9, ja, haben wir da Trails erstellt, die Schüler mussten dann laufen, einmal laufen, zweimal laufen, wollten da Unterschiede feststellen. Und es war so, dass wenn die Schüler dann zweimal gelaufen sind, also nicht den gleichen, sondern nur die Art von Trail, es ginge ja nur um die Technik, haben wir hochsignifikante Leistungsunterschiede zu den Schülern, die denn nicht gelaufen sind. Also die haben in der Zeit, wo die anderen Mathe gemacht haben, haben die halt in den 90 Minuten diesen Trail gemacht. Und ähm, Erklärungsversuche sind einfach das, na ja, klar, man ist draußen, ja, man erinnert sich an das, was man gemessen hat. Ich meine, letztendlich ist ja ist Zylindervolumen oder Oberfläche ist ja keine hohe kognitive Fähigkeit, muss man mal ganz einfach sagen. Es ist nur so, dass man sich da vielleicht da gar nichts mehr vorstellen kann, was man da eigentlich tut. Und wenn man es mal von Hand gemacht hat, wenn Sie mal den Umfang von so einer blöden Säule gemessen haben und dann die Höhe und dann die Oberfläche bestimmt haben, dann sagt Ihnen das einfach was und Sie können immer an diese Situation zurückdenken. Die Community, mit der wir zusammenarbeiten, die wächst gewaltig. Also wir haben hier angefangen im März 2016, praktisch bei Null, ähm, haben dann hier äh, eine iOS-Release im April 2017 gehabt. Also vorher war es hier nur Android. iOS haben dann hier im Jetzt im Februar eine neue Hybridversion rausgebracht und konnten dann auch mit Italienern zusammenarbeiten, die also da völlig drauf abgefahren sind. Wir haben also jetzt hier mehr als 1300 registrierte Lehrerinnen, User, was weiß ich, die Aufgaben erstellen. Ja, und wir haben also jetzt fast, also ja, jetzt schon sogar über dreieinhalbtausend Aufgaben, die wir im System haben. Dass Sie sich jetzt nach drunter mal was vorstellen können, zeige ich Ihnen ein kleines das ist, ein Video, das ist äh, nicht sehr lang, ich glaube, muss die nächste, äh, so 90 Sekunden äh, ist das. Und ähm, also man lädt sich die App runter, das ist für Sie kein Problem, das ist das Logo, man startet das Ganze, gibt dann äh, einen Namen ein, also der hat es sogar schon eingegeben, ich habe eine Route runtergeladen anstelle, da klicke ich da drauf, dann wird diese Route runtergeladen, hier bin ich dann und jetzt starten die Studenten und äh, laufen los, die wählen jetzt Aufgabe 1, diese Sitzbank vorm Hof, haben sie gewählt, jetzt äh, kann man da hinzoomen, ähm, jetzt laufen die hier, also man sieht sozusagen, hier haben wir ein bisschen so von Google nachgebastelt, Ja, man läuft jetzt da in diese Richtung, äh, so dass man, da, die seht ihr schon, da kennt ihr das House of Finance an der Stelle, ähm, laufen in die Richtung und Finden dann hoffentlich auch gleich die Aufgabe. Hier unten haben wir so ein kleines Vorschaubild, das kann man größer machen, um das Objekt eindeutig zu identifizieren. Das ist ganz wichtig, denn oft stehen verschiedene rum. Jetzt messen die hier, gucken sich nochmal die Aufgabe an. Hier habe ich verschiedene Lichtblitze, das sollen Hinweise darstellen, die man, die man nutzen kann. Die denken, ja, also welcher Körper liegt das jetzt zugrunde, wir verraten es nicht gleich. Quader kann man annehmen und dann wie berechnen wir das Volumen des Quaders? dann wird auch noch eine Formel angegeben, weil wenn einer es hier wirklich nicht weiß, dann hat er gar nichts davon, wenn man ihm keine Hilfe gibt. Ja, so. Und äh, erstmal eingegeben war falsch und dann rechnen Sie es nochmal aus und dann geben Sie es vielleicht nochmal ein. Jawohl, dann ist es richtig. Und dann ähm, geht man auf die Musterlösung, man kann sich die immer anschauen. Also es ist auch immer wichtig, die Musterlösung anzugeben. Und zwar auch für einen Lehrer, der diesen Trail nicht selber erstellt hat, damit sozusagen er vergleichen kann, haben die Schüler eigentlich richtig gemessen oder nicht an der Stelle. Jetzt merken Sie, dass sie in die falsche Richtung laufen. Ja, also drehen Sie um und gehen in diese Richtung und gehen zum nächsten Trail. Ja, also das ist sozusagen, wie es funktioniert. Das haben wir derzeit mit äh, hunderten von Schülern gemacht hier in Frankfurt. Ähm, wir haben ganz viele Fortbildungen in verschiedensten Ländern durchgeführt: äh, Griechenland, äh, in Frankreich, in äh, Spanien, in Portugal, die es auch durchführen. Die App ist derzeit und die Webseite in elf Neun, ich, weiß nicht, ich glaube, elf Sprachen übersetzt. Und ähm, ich zeige Ihnen vielleicht einfach mal ganz kurz die Webseite, dass Sie das mal sehen, wie das Ganze aussieht. Dann leider dann doch eine Brille, sorry. Äh, ja. So, ähm, wie funktioniert das Ganze? Das ist jetzt hier von. Ist jetzt noch egal, ob es auf Französisch ist, das spielt jetzt mal keine Rolle. Wir legen mal eine neue Aufgabe an. Ich zeige Ihnen mal, wie sowas geht. Wir legen eine neue Aufgabe an. Ähm, dann kann man eben entweder den, den Assistant, so einen Wizard nehmen, oder man nimmt, äh, sagt nee, ich will eigentlich eine neue machen. Dann suche ich mir ein Bild raus, das ich natürlich vorbereitet habe für Sie. Ähm, wir nehmen uns ein Bild raus aus Moskau. Ja, Jetzt findet ja gerade in Moskau oder in Russland die WM statt. Ähm, habe ich mir gedacht, fährst du mal hin, machst einen Trailer dafür. So, äh, jetzt sieht man schon, die Aufgabe ist hier hingesetzt. Eigentlich ist hier dieser tolle Steg, ähm, der hat es automatisch gesetzt, klar, weil hier war ein großes Haus, jetzt kann man aber einfach hergehen und sagen, wenn es da nicht passt, kann ich es ja auf diesen Steg setzen. Das heißt, ich klicke einfach dahin, ist es die Aufgabe hier. So, dann sage ich es einfach winkeln und ähm, ich nenne die Aufgabe winkeln und ich äh, sage jetzt hier, man soll den Winkel dieses Stegs bestimmen. Ja, dieser Winkel ist natürlich wahrscheinlich nicht der echte Winkel, deswegen kann man es da nicht messen. Ja, also bestimme den Winkel des Stegs. So, Tippfehler wissen Sie jetzt. Äh, jetzt ganz wichtig: gibt das Ergebnis in Grad an. Ja, also, das ist ganz wichtig. Weil sonst, wenn man es in ein Rad angibt, kommt ja was anderes raus. Äh, jetzt kann ich hier den Lösungsbereich auswählen, Intervall, weil man kann ja nicht so genau messen. Und ich sage mal, wir machen mal 33 bis 38 Grad. Ich kenne natürlich die Lösung, ich war ja dort und habe nachgemessen. Und äh, dann haben wir hier bis 30. So, jetzt ich hier, äh, kann ich hier einen Lösungstext eingeben. Das ist da jetzt ziemlich einfach, nämlich ich kann auch einfach ein Bild angeben was ich auch vorbereitet habe, natürlich für Sie. Und dieses Bild ist die Lösung sozusagen. Das sehen Sie jetzt so nicht, erst wenn es hochgeladen ist, ist es dann da. Jetzt kann ich hier Hinweise eingeben. Ich sage, verwende einen oder Winkelmesser oder schaue auf den Boden, weil auf dem Boden laufen ja diese Bretter so zu, dann kann ich dann ja hier messen. So, dann habe ich hier die beiden eingegeben. Jetzt muss ich noch entscheiden, für welche Jahrgangsstufe. Winkel macht man in Klasse 6. Ja, und was brauche ich noch? Hier vielleicht einen, genau, jetzt Geografik. Das ist das Geodrack. Wenn ich das jetzt hier anklicke, ist es in jeder anderen Sprache auch. Also wenn Sie jetzt auf Englisch aufrufen würden oder Russisch oder Französisch oder Italienisch oder Deutsch, kommt halt dann das entsprechende Fachwort dafür. Dann kann ich noch ein paar Codewörter angeben. Also haben wir Geometrie, äh, Dreieck habe ich hier noch. So, mehr machen wir mal nicht. Und jetzt Aufgabe kreieren. Schauen wir mal, da ist sie jetzt. Nee. Was passiert? Das ist jetzt so. Das ist, jetzt das ist jetzt immer so, wenn man es dann vorführt, da ist sie. Aber wieso hat das, habe ich das Bild nicht hochgeladen? Das ist jetzt aber komisch. Hat man eigentlich noch nie, oder? Ja, ne? Ja, darf nicht sein, hier. Ne? Also das, aber ich kann ja editieren, nochmal durchsuchen, das Bild hier, das war das Bild und jetzt nochmal speichern, das war wirklich gerade komisch, aber das kann sein, dass ich hier in dem, ah ja, okay, ja, das ist natürlich hier ja, super, dann mache ich hier mal auf Start. Maria heißt Stadt. und dann wechseln wir mal die Sprache. Vielleicht will er das, ne? das nicht auf. Ah, das ja, das kann schon sein, äh, aber das darf eigentlich darf es nicht sein. Nein, das darf nicht sein. Das, äh, das wollte ich dir so cool machen. aber Okay, wir haben es hier Portal. Ähm, dann schauen wir mal, äh, dass wir das nochmal finden. Ich glaube meinen Zugriff und äh, meine Aufgabe, die ist da, also meine Aufgabe, die ist hier. Ich verstehe du nicht, warum er das Bild nicht hat. Okay, das müssen wir mit Ivan klären, mit dem russischen Programmierer. Ja. <lacht> Was hier jetzt äh, falsch gelaufen ist. Gut. Ähm. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich ein Bild da genommen habe, aber Sie sehen schon, hier fehlen. Ich hab, bin noch nicht auf grün, weil ich halt irgendwie das Bild nicht eingegeben habe. Das ist also wirklich erstaunlich. Ähm, ich... Äh, der macht hier das nicht, Nein, der nimmt hier kein Bild. Gut, kommen wir jetzt nicht weiter. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, einen eigenen Trail zu erstellen, sozusagen ähm, aus diesen Routen, also ich habe hier jetzt äh, verschiedene Aufgaben und jetzt kann ich einfach durch, durch hinzufügen, also die, der Ort ist natürlich nicht richtig, das müsste jetzt hier Russland heißen, äh, Russia, äh, Russische Föderation genau genommen und dann haben wir hier. Moskau, das muss ich noch selber eintragen, denn, damit ich auch woanders Aufgaben erstellen kann. Das muss ja so, und jetzt geht man einfach mit Doppelklick, ja, also ich hinzufüge, und dann ist die Aufgabe schon hinzugefügt. Ja, und dann nehme ich noch eine Aufgabe, hinzufügen, und noch eine Aufgabe, die ich hinzufüge, und noch eine. Und schon ist der Trail sozusagen hinzugefügt. Ja, ich habe hier, achso, ich habe keinen Titel vergeben, das soll ich vielleicht mal machen, Test, und ähm, dann vielleicht noch ein Bild. Ja, nehmen wir irgendein Bild da. Nehmen wir das, das ist doch schön. Und dann sollte die Route jetzt hoffentlich erstellt sein. Wenn das hoffentlich funktionieren würde. Das funktioniert, da sind wir doch jetzt mal froh. Und wir könnten jetzt schon die Route hier aufs Handy laden ja, und der Schüler kann sie benutzen. Das, ist eigentlich, äh, das funktioniert zum Glück sofort. Ja, ähm, jetzt können Sie sagen, ja, da kann uns ja jetzt sehr viel erzählen. Ich versuche jetzt mal hier in das, äh, in das zu zeigen. Reflektor. Gibt es ja Gibt's da so tolle Apps, wo Sie Handys ab, abspielen können. Und ähm, dann müsste jetzt hier gleich das kommen, jawohl. Und gehen wir hier auf PC-Ansatz und schauen, ob das klappt. Dann haben wir 1, 2, 8, 8, okay, jawohl, das ist jetzt hier mein Handy an der Stelle, ich muss mir jetzt diese App, starte jetzt gerade die App, also es ist gerade das, was ich hier mache, ich muss die jetzt mal kurz aktualisieren, weil ich habe jetzt neue Daten hochgeladen, bei Studium Digital gibt es ja ein schnelles Netz, so dann haben wir das jetzt dadurch, dass ich den Code nicht freigegeben habe, muss ich jetzt diesen Code eingeben. Also ich gehe hier auf Plus und jetzt gebe ich den Code ein. Ähm, ist deswegen alles auf Französisch, weil ich äh, morgen in Lyon äh, vortragen darf. Ähm, leider auf Französisch. Und deswegen muss ich jetzt alles umstellen. So, jetzt machen wir AGT, müsste jetzt klappen. Und jawohl, da ist es. Ja, also sie ist da, allerdings natürlich ohne Bild was uns jetzt ein äh, bisschen irritiert. Ah, da ist es. Okay, jetzt kann ich die Route downloaden. Ja, er lädt jetzt sozusagen die ganzen Kartendaten runter. Äh, dann werden die äh, Bilder runtergeladen. Und ich kann jetzt hier anfangen. Also jetzt fragt er mich hier, äh, möchtest du an einem bestimmten Punkt starten, das ist natürlich, wenn man mit Schülern unterwegs ist, ganz wichtig, denn mit der Schulklasse macht es ja keinen Sinn, 30 Kinder eine Aufgabe loslaufen zu lassen, sondern die starten natürlich alle an verschiedenen Aufgaben und laufen die dann im Uhrzeigersinn ab. Es wird immer die nächste angegeben. Ich sage also, ja, ich möchte an einer bestimmten Aufgabe starten. Da fragt er mich Winkel oder Höhe der, ich mache dann einfach mal ja, die Höhe der Konzerthalle. Dann äh, klicke ich da drauf, dann wird hier das Bild angegeben, ich muss hier die Höhe angeben habe hier dann die Möglichkeit, nach Fragen zu stellen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist. Machen wir 12 Meter. Vielleicht stimmt es ja. Nein, falsch. Glück gehabt. Ja, also, so. Und da kommt jetzt ins Spiel mit den äh, Punkten. Wenn man den Schülern keine Punkte sagen, also es, es geht wirklich nur um Punkte. Sie kriegen nichts, nur Punkte. Und Sie sagen den Schülern, es gibt auf jede Aufgabe 100 Punkte. Der erste Versuch ist frei. Jeder andere Versuch, jeder Versuch zieht ja zehn Punkte ab. Haben Sie keine Ratequote mehr. Die Schüler raten einfach nicht mehr, wir stellen das ja fest, wir konnten ja alles mitlocken, also bei unseren Testhandys, was die eingeben. Haben manchmal Schüler haben bis zu 20 Mal Ergebnisse eingegeben und haben dann sozusagen so sich herangetastet. Ja, und äh, als sie dann diese Punktewertung angegeben haben, war die Ratequote auf null und die Qualität der Antworten war wesentlich besser, weil einfach nachgedacht wurde. Ja, so. Jetzt könnten wir da nochmal einen Test. Also, wie hoch ist die Höhe eines Elementes? Also, man sieht da bei dieser, wenn man sich das anschaut, sind da so einzelne Elemente da an der Stelle. Da kommt man das einzelne Messen, dann zählt man die zusammen und kommt dann hier, was ist? vielleicht sind es ja 25 Meter. Auch noch schlecht. Okay, also sehen, es ist schwierig, wenn man nicht dort ist, kann man diese Aufgabe nicht lösen. Okay, das war das Projekt Mass City Map. Vielen Dank erstmal. Ähm, jetzt hat ja äh, Herr, Sie können mir, wenn Sie Fragen stellen wollen, gleich stellen. Ich wollte jetzt noch kurz äh, die AR-Sache vorstellen, die Sie ja vielleicht erwartet haben, aber die wir nur zum Teil präsentieren können. Wir, haben, äh, wir arbeiten derzeit an einer App Geometar, also nicht Geometer, sondern Geometar. Also AR, Geometar, können Sie sich denken, wofür das steht. ja, Also ähm, Geometrie, also wir haben jetzt hier diese, diese App, die sucht jetzt hier den Untergrund. Ähm, wahrscheinlich bin ich zu weit, ja, das ist ein schlechter Untergrund. Ist der besser hier? Immerhin. Ah, ja, der ist auch schlecht hier. Das ist alles schlechte Untergrund, weil die so reflektieren. Vorhin hat es geklappt. Ist, ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Klicken mal drauf. Jetzt haben wir ein dreidimensionales Koordinatensystem. Ja, das ist wirklich an dieser Stelle da, ähm, das Sie da sehen. Jetzt müsste wir vielleicht mal, äh, Simone, hättest du mal, das ist kurz. Muss man da doch die Qualität vom Bild. Ich mache jetzt mal diesen kleinen Trick hier, der nicht viel Geld kostet. So. Genau. Also wir haben jetzt hier ein Koordinatensystem und wir haben die App entwickelt eigentlich um ähm, die die Schüler, die die Probleme, die Schüler mit analytischer Geometrie haben, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Analytische Geometrie ist ja sehr Analytisch, also man hat einfach Formeln und Gleichungen und äh, hat eigentlich kaum noch Vorstellung davon, was diese Formeln und Gleichungen sagen. Also manche Schüler, manche könnte super. Und ähm, wir gehen jetzt zum Beispiel her und addieren äh, mal eine Aufgabe. Also wir haben jetzt hier einen äh, Würfel, man kann ihn vielleicht so sehen. Und jetzt tun wir eine, ähm, eine Ebene dazu und eine Gerade. Und das ist so eine klassische Aufgabe, ist... Wo schneidet diese gerade diese Ebene? Ja, dann kann man also hingehen, kann dann gucken, kann von oben drauf schauen, ja, so eine Idee haben. So, ähm, jetzt ist es so, natürlich wäre es jetzt leicht, Leichtes, sofort den Punkt da einzuzeichnen, aber das ist ja blöd. Ja, sondern jetzt, ist die, jetzt muss der Schüler erst mal rechnen, wo könnte dieser Punkt sein? Und das ist eben der Vorteil gegenüber einem Schulbuch oder überhaupt gegenüber einem Buch, der kann jetzt die Lösung eintippen und sieht, wo ist sein Schnittpunkt. Ja, und kriegt dann sofort eine Rückmeldung, liege ich richtig oder liege ich falsch. Ohne dass man einen Lehrer fragt und zu Hause als Hausaufgabe kann man das selbst kontrollieren. Also, ähm, das ungefähr wie groß ist der Würfel, der geht auf drei rüber. Jetzt kann ich hier eine Kugel addieren ähm, und jetzt muss ich bei der Kugel den... Man sieht hier äh, den, äh, das Zentrum eingeben und den, den Radius. Äh, der Radius ist jetzt sehr klein, damit es eben ein äh, Punkt wird. Also, ich gebe einfach jetzt mal 1, 2, 1 und 1. Ich denke mal, das ist jetzt falsch. Äh, ich mache hier auch fortfahren: Kugel hinzufügen. Also, ja, es ist fast da, ne? aber liegt nicht drauf. Also, die, es scheint hier an der richtigen Stelle zu sein. Ich muss da mal dahin. Ja, also von der Höhe her passt es irgendwie. Ja, äh, ist doch schön, ne? dann krabbelt man hier rum. Und, aber sie geht da nicht direkt durch. Ne? Ah, oder doch? Doch, ich habe richtig geraten. Mensch Gott, nein. Ne? Also ich habe hier sogar gleich die richtige Lösung gehabt. Ich hätte natürlich auch was anderes eingeben können. Das ist ja mal, ich habe die Aufgabe wahrscheinlich schon zu oft gemacht. Ich ähm, hätte natürlich auch eine andere Kugel eingeben können. Hier einfach nur drei. Und. Äh, ich glaube, machen wir auch mal drei so an der Stelle, dann sieht man Kugeln hinzufügen, na? dann ist sie da oben, 3,3, ne? ist da oben die Kugel an der Stelle. Also man kann jetzt hier wunderbare Sachen dazufügen, ich könnte jetzt auch mir nochmal einen anderen Würfel da vorstellen, ja, den ich hier unten hinsetze, direkt, ähm, also bei 0, dann mache ich fortfahren, da wird da unten so ein Würfel hingesetzt. Ja. Also, jetzt kann man da weiterspielen. Das ist aber eher Spielerei. Mir geht es wirklich darum, äh, Sachen darzustellen, analytisch in analytische Geometrie mit äh, windschiefen Geraden, dass man es das wirklich sieht, was heißt windschief. Wenn ich von einer Seite schaue, ist es eben nicht windschief. Und wenn ich dann so drüber gehe, dann sehe ich, Mensch, ich habe ja richtig gerechnet. Die sind ja echt parallel. Ja. Und äh, das ist der. Große Vorteile, und das ist das, wo wir dran arbeiten. Wir wollen die beiden Projekte, mercedes und dieses AR, zusammenbringen. Nämlich in dem Sinn, dass man wirklich einen Stadtrundgang hat und dann zum Beispiel irgendeine Fassade filmt und dann da was eingespielt wird und man da dann wieder neue Argumente hat zum Rechnen. Das war's dann. Dankeschön.